Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wifi, Heute mit einer kleinen Einführung in die Kombinatorik. Und die Kombinatorik setzt sich auseinander mit der Anzahl möglicher Anordnungen, auch Permutationen genannt, Auswahlen bzw. Variationen oder Kombinationen von beliebigen Objekten. Und diese beliebigen Objekte, zum Beispiel die Schüler einer Klasse, haben bestimmte Eigenschaften, die sie unterscheiden oder aber voneinander abgrenzen, darauf kommen wir später noch mal zu sprechen, behalten wir im Hinterkopf und schauen uns einmal noch mal kurz allgemeine Begrifflichkeiten an. Bei einer Permutation entspricht die betrachtete Auswahl der Objekte der Grundgesamtheit äh, aller Objekte. Bei der Variation und Kombination handelt es sich hingegen jeweils um Stichproben und es würden also nur ein Teil der Schüler einer Klasse betrachtet werden. Bei allen drei Begriffen wird die Reihenfolge berücksichtigt. Doch kommen wir nun zum eigentlichen Thema und starten mit einem Beispiel der Permutation ohne Wiederholung. Nikolaus steht vor der Haustür im wortwörtlichen Sinne und hat einen Sack voller Sportbälle dabei und nun möchten wir die Frage beantworten, die sich jeder stellt, wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es denn hinsichtlich der Reihenfolge, wenn man die verschiedenen Bälle aus diesem Sack zieht und die Antwort auf diese Frage lässt sich damit lösen, dass man einfach die Fakultät der Anzahl der Bälle nimmt. Die Anzahl der Bälle beträgt 5. Die Fakultät berechnet sich, indem man von 1 aufwärts bis zur 5 zählt und alle Zahlen miteinander multipliziert. Oder halt auch andersrum. Also 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und die Fakultät von 5 beträgt 120. Es gibt also 120 Möglichkeiten, in welcher Reihenfolge man sich äh, man die 5 äh, sich unterscheidenden Bälle ziehen kann. Und das ist eine überraschend hohe Zahl, wenn man das Ganze mal mit drei Bellen macht und visuell darstellt, sieht man allerdings, dass das Ergebnis insofern dann realistisch ist, als dass natürlich pro ähm, ja, zusätzlichen Ball etliche Weitere Möglichkeiten, äh, Kombinationen äh, möglich sind. Genau. Und nun kommen wir zur Permutation mit Wiederholung. Hier wird es bereits etwas schwieriger, denn wir haben nicht mehr fünf unterschiedliche Bälle, sondern nur noch drei unterschiedliche Bälle. Der Basketball und Fußball sind in diesem Fall äußerlich identisch und nun stellt sich die Frage: Wie viele Möglichkeiten gibt es? diese Bälle in einer sichtbar unterschiedlichen Reihenfolge zu ziehen und wie du siehst, haben zwei Veränderungen in der Reihenfolge keine sichtbaren Veränderungen. Dies führt schon zur ersten Erkenntnis, es gibt weniger Ergebnismöglichkeiten als bei der Permutation, ohne Wiederholung, wie wie gesagt alle Bälle unterschiedlich aussahen, äußerlich. So, doch wie berechnet man jetzt die Permutation mit Wiederholung? In diesem Fall müssen wir bestimmen, wie viele Elemente es insgesamt gibt, nämlich 5, wie wir bereits wissen, und wie viele Elemente jeweils gruppen oder in diesem Fall paarweise nicht äußerlich unterscheidbar sind. Anschließend müssen wir wieder die Fakultät von 5 nehmen und dividieren durch das Produkt der Fakultät, der Anzahl gleicher Elemente, hier benannt mit K, und als Ergebnis erhalten wir dann 30. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal für weitere Videos im Bereich Mathematik, Statistik, Informatik etc. pp. Und natürlich auch für ja, regelmäßige Aktienanalysen, also hier auf dem Kanal findest du durchaus ab und zu auch mal ein vernünftiges Video, also bleib dran, abonniere den Kanal, würde mich echt freuen in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.